Er besitzt so viel Grundqualität, drei super Grundgangarten und dann hat er ein Herz, ein riesengroßes Herz, der wird alles versuchen, der ist noch ein bisschen, Kraft muss noch mehr kommen, aber der hat dann dazu so viel Talent und so viel Wille, dass er das einfach auch so umsetzen kann, ohne Gärte mit acht Jahren, das ist schon, schon sehr, sehr gut. Von daher glaube ich, dass er einer der besten Pferde ist, die ich je geritten habe. Und äh, das ist ein ganz tolles Gefühl, so ein Pferd hin, unter dem Hintern zu haben. Äh, ja, er ist ein ganz toller Kerl, ich freue mich so auf die Zukunft mit ihm, weil er auch einfach alles hart für den für, für Grand Prix Sport, das, was wir haben wollen. Man muss einfach nur Zeit geben. Deswegen finde ich das Louis D'Or einfach so toll, weil man auch so langsam auf die großen Turniere rein kann, langsam in den Grand Prix Sport reinwachsen kann. Das war ein komplettes Reitermissverständnis. Ich habe irgendwo äh, gedacht, ich muss links und nicht, das war ganz so natürlich für mich natürlich muss ich links und ja wo die Klinge ich so oh Gott was ist das denn? Und, ja das zeigt dann dass wir alle noch Menschen sind und äh, obwohl ich so oft jetzt viel geritten habe äh, kann sowas auch noch passieren Ich bin glücklich, dass, dass Herr Kaspar Funke das durchgeführt hat und deswegen ja, habe ich das auch wirklich genossen, die letzten Tage hier zu sein und hoffentlich sind wir bald auf die andere Seite von dieser Krise und können wieder normal auf Turnier.